Ein wunderschönen guten Tag heute zusammen zum Tag des Brandenburger Ausbildungspreises. Viele haben ihre Bewerbung in den Topf geworfen. Elf sind ausgewählt worden und dürfen am heutigen Tage die bewussten Pakete öffnen. Warum ist uns das so wichtig? Warum hat unser Ministerpräsident, warum hat Herr Woltke auch die Schirmherrschaft über diesen Preis? Ausbildung ist ein Riesenthema in Brandenburg. Es sichert die Fachkräfte, die wir für unsere Wirtschaft, für die Zukunft brauchen. Und wir sind dankbar allen Ausbildungsbetrieben, die trotz Corona an der Ausbildung festgehalten haben. Wir bedanken uns insbesondere bei denjenigen, die trotz Corona sich dem ersten Mal überhaupt der Ausbildung stellen. Und wir hoffen, dass all diejenigen, die jetzt mal in dieser Zeit der Krise eine Pause machen, möglichst schnell wieder zurückkommen. Ausbildung ist eine Form der Besten Bewerbung, die man sich vorstellen kann, weil die jungen Menschen sind in den Ausbildungsbetrieben eine lange Zeit vor Ort. Sie können beobachtet werden, sie können geguckt werden, ob sie sozial in die Familie des Betriebes passen. Etwas Besseres kann ihnen gar nicht passieren und das bei einem hart umkämpften Markt um die Fachkräfte der Zukunft. Also insofern möchte ich auch noch diejenigen auffordern, die sich bis jetzt noch nicht beworben haben, sich das nächste Mal mit um diesen Preis zu bemühen, denn dieser Preis ist schlussendlich ein Signal dafür, wo es sich lohnt, seine Ausbildung zu machen. Also sprich, eine Hilfe für die jungen Menschen unter den vielen Angeboten, insbesondere die herauszusuchen, die mit einer besonderen Qualität verbunden sind. Und die wird ja durch uns diesmal ausgezeichnet. In dem Sinne ganz herzlichen Glückwunsch zu dem diesjährigen Brandenburger Ausbildungspreis allen Betrieben, die es geschafft haben alle anderen schaffen es das nächste Mal und entsprechend auf ein Wiedersehen bei der nächsten Preisvergabe. Herzlich willkommen bei ILEX Rechtsanwälte. Mein Name ist Ulrich schulter Höfen. Wir freuen uns, dass wir zu den preistragenden Betrieben für den brandenburgischen Ausbildungsbereich im Bereich der freien Berufe gehören. Wir sind eine wirtschaftsberatende Anwaltskanzlei, und ich heiße Sie in unserem Ausbildungsbetrieb am Stammsitz in Potsdam herzlich willkommen. Bitte treten Sie ein. Zu den Kriterien guter betrieblicher Ausbildungsqualität gehört für uns zunächst ein Kanzleistandard, in der betriebliche Abläufe, aber auch die Umsetzung des Ausbildungsvertrages beschrieben sind. Teil der Qualitätsstandards sind aber auch betriebsinterne Fortbildungen, die unsere Büroversteherin, eine geprüfte Rechtsfachwirtin, durchführen. Ich heiße Ulrike Schröder und ich habe hier bei ILEX Rechtsanwälte meine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten absolviert. Und weil das so gut lief, konnte ich die Ausbildungszeit sogar auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Das nicht zuletzt, weil mir hier alle im Team immer mit Rat und Tag zur Seite standen. Eine Ausbildung verstehen wir als eine Investition in die Zukunft, in den jungen Menschen, aber auch in den Standort. Die Fachkräftesicherung ist angesichts der demografischen Entwicklung das Zukunftsthema. Daran arbeiten wir, aber dazu brauchen wir auch die übrigen gesellschaftlichen Kräfte. Eine gute Schulbildung, eine Kultur des lernen und der ganzheitlichen Bildung.